Hallo, herzlich willkommen in der Lammgasse bei Tom und Tina. mein Name ist Sieglinde Kühner. 1973 wurde Tomontina eröffnet als Kinderboutique, dann habe ich 22 Jahre als Kinderboutique geführt und dann habe ich besondere Darmsachen aufgenommen und das hat sich bewährt bis zum heutigen Tag. macht viel Freude den Kunden spezielle Sachen zu verkaufen, also ich habe nicht so perfekte Outfits, Sag sage immer, das ist äh, Mode von gestern. Ich habe lieber etwas zum Zusammenstellen, das ist natürlich eine längere, größere Beratung, macht aber viel, viel Freude mit dem Kunden, das dann auszusuchen, das passende. Und meine Kunden legen auch Wert auf ehrliche Beratungen, dass man auch mal sagt, das ist nicht so schön oder das ist besser, viel, viel besser und deswegen kommen meine Kunden auch gerne zu mir. Eigentlich kenne ich fast jede Kundin, namentlich kann ich sie ansprechen. Ich weiß, ob sie einen Kaffee geschüttelt, gerührt oder mit Zucker oder ohne Zucker wollen. Macht einfach sehr viel Freude. Besondere Kleidungsstücke würde ich die Firma Rundholz erwähnen, Firma Gix, kleine Firma in Tübingen. Nachhaltige Baumwolle, sehr schönes Design. Dann die Firma Ivko aus Belgrad. Und Masai kommt aus Kopenhagen. Ich freue mich, dass Sie was gefunden ja. haben, Frau Krüger. Herzlichen Dank Dankeschön. für Ihren Einkauf und ich wünsche Ihnen viel Freude beim Tragen. Danke. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.